Hier haben wir die Bonuslevel. Die hab ich fast vergessen zu zeigen. Drei Stück an der Zahl. Vielleicht mache ich daraus hier auch ein neues Bonus-Video Vielleicht ist es aber auch noch das gleiche Video. Ich weiß es nicht. Wir haben hier drei Level. Wir fangen mit dem ganz links an. Die Level sind, sollen sich anfühlen wie ein Collector von. Also das, was ich gesagt habe. Ein, so eine Art 3D Open World. Collector von Tori-Spiel. Mit neuer Musik hier. Hey, if you want to listen to another tune, you can switch the BGM here. Ah, cool. Some favorite soundtrack. Yeah, that's cool, that's neat. The future looks covered in utter darkness. Ah, just messing with you, it's all fine. <laughs> I just really don't wanna be here. Oh, okay, well done. I should have really brought something warm. It's so cold. Anyway, enjoy the ice skating area. Die, die sind echt, echt nice. Ich habe nichts dagegen, dass tori im effekt zu einem Speedrunner-Game wurde. Aber, ganz ehrlich, ich, ich mag solche Art von Spielen mehr. So hier. So also eine kleine Area zu exploren. Irgendwie beim Mario 64. Du hast hier viele Sachen zu sammeln. Was ist das denn? So eine kleine Kugel habe ich bekommen. Kleine, kleine Jinjos muss ich hier sammeln. <lacht> oh, das ist falsch rum. Wir müssen so rumlatschen. Okay, let's go. Also wenn ich es nicht richtig hinbekommen würde. Okay, wir brauchen alle fünf Eiscreme, um äh, durchzukommen. Ich weiß nicht mehr diese Charakter da also, sind, die ich einsammeln, aber die sehen auf jeden Fall süß aus. Ist noch einer? Boing. Nein! Oh. Nevermind. Und Boing! Das ist schwer versteckt sind die Junjos hier nicht. Ach, euch gibt's ja auch noch aus <lacht> dem ersten Teil, die Dinger. Hä? Ja, hab ich den schon? Kann ich aktivieren. Aber hier war ich noch gar nicht, oder? Oder, oder? Oder, oder, oder, oder? oder. Ich weiß es nicht. I don't know. Aber hier ist auf jeden Fall eine Eiscreme. Und das habe ich nicht geschafft. Aber wir können ja ganz gelassen gechillt hochkommen. Okay, wahrscheinlich habe ich den schon eingesammelt. Oha, hier ist ein Eisberg, den ich gar nicht äh, bemerkt habe. Dann gehen wir es mal da lang, oder? Neun hab ich die schon? Nee! Oh Gott, die fahren... Busse. Busse? Busse? Busse? Susse? Ding, ding! Hey Kurt, it's me! Have you found Eure? Oh, this is not even our game. I am too soon. Okay. Wahrscheinlich ein äh, kleiner Einblick in sein nächstes Spiel von dem Macher. Schon cool. Ganz ehrlich, die Schneelevel mochte ich in... <lacht> die Schneelevel mochte ich in Touri3D am meisten. Im ersten Touri. Mit den Jumpscares. <lacht> das ist wahrscheinlich mein lieblings bisher. EISCREME! Im schönen Winterhaus. Okay, können wir wieder zurück, aber das haben wir gerade noch nicht nötig. Oder da kommt er rauf. Auf jeden Fall kommen wir damit zurück. Vier Sternchen fehlen uns noch. Was? Ist du rein? Lol! <lacht> Was? Miau! <lacht> das ist voll cool! Bom, bom, bom, bom, bom! ist ja richtig sick. Yay, eine Shine Sprite dafür behalten. Juhu! Ich will nochmal rumfliegen. Oh, geht nicht. Das ist voll cool. Oha. Das Spiel ist richtig cool. Mit dem Bonuslevel. level Also ich finde, allein für die Bonuslevel sollte man sich den zweiten Teil holen. Falls man nicht sowieso schon den ersten Teil hat. Aber wenn ich mich für eins der beiden entscheiden müsste. Ich persönlich finde den ersten Teil ein bisschen besser, weil wir da die Level ein bisschen mehr ansprechen. Aber der das zweite Teil das ist dadurch nicht schlecht oder so. Das ist nur Personal Preferences. Ring Ring! Hello, you reached the Actro! HQ, we are currently closed. Please try again later. Ja, die arbeiten gerade an dem Spiel. Ja, aber wo habe ich denn ein paar Quests, äh, verfehlt? Oder sagen die irgendwas Neues nach einer Zeit? Nee. Ach, da sind noch welche! Wie hab ich die denn übersehen können? Jetzt haben wir alle Was ist neu? Ring Ring Hallo, you reached Uncle's Raymond Shop. Yeah, how can I help? Oh, not again, Ren, catch that Okay I have two number nine, a number six, Das ist aber allgemeine coole Play Area, wo man so rumspielen kann Einfach sich so rumbewegen kann, einfach ein bisschen Stress abbauen das ist eine coole Area. Ach, den habe ich noch nicht. Okay, einer fehlt noch, dann habe ich alle von diesen Teilen. Ring, ring boo! You, you, you scared <lacht> Gott, dieses Bild, oha. Überhaupt nicht kid-friendly. Hallo, family-friendly Tori. Haben ich den schon? Ich schmeiß den halt immer um, das ist das Problem. Deshalb weiß ich nicht, welchen ich schon habe und welchen nicht. Nee, ich habe keine Ahnung, wo ich das letzte finden kann. Hä? Ach so, das wird mir so angezeigt, wenn ich auf äh, Pause drücke. Ja, ihr seht, eins fehlt nur, da habe ich alle und der ist nur so dunkel. Das könnte auch sein. Naja, egal, wie auch immer. Mehr habe ich nicht gefunden. Vielleicht habe ich ja doch schon alle. Der eine ist nur dunkel, ich weiß es nicht. Was ist irgendwie komisch? Doch, ich hatte ihn gefunden. Okay. Zweites Level. Okay, das ist was ganz anderes. Ich mag übrigens dieses Outfit von ihm. Missing Textures hat vergessen, CSGO zu installieren. Äh, nicht CSGO, CS, äh, Source. Get Light bullets and deliver them to the Sockets. Äh, uh, okay, Boxing Gloves. <lacht> Sehen so aus. Schon Weihnacht nicht alles, ja, das, das Update kam Richtung Weihnachten raus. Da wollte ich es auch eigentlich aufnehmen und hochladen. Leider kamen Sachen dazwischen, deshalb ich, ich das nicht machen konnte. Aber jetzt machen wir es. Zack. Achso, das schickt uns nur zurück. Nee, das will ich nicht. Zack. Wo der uns hin? Wieder nach oben, falls wir brauchen. Okay. Oh Gott, das ist gefährlich. <lacht> Hier zu rennen ist ein bisschen äh, schwierig. Ich versuche es. Okay. Und einen weiteren boxing love Für mich sind das boxing Gloves <lacht> Die sehen einfach voll so aus. Checky. Und bam. Ich glaube, ich gehe nach oben. Ich hätte gerne alle Sternchen. Ui. Uiuiui. Das ist echt cool hier. Nein. Das kriege ich davon, wenn ich solche Jokes mache. Was ist denn das hier? Vor bin ich Das Problem ist, wenn ich sterbe, muss ich alles neu machen. Das ist das Problem bei diesem Level. Better safe than sorry! Da ist noch einer! Boim! Nicht zu dem Ding! Das ist irre! Bist du wahnsinnig! Nein! Och nö! Aber ich hatte einen Checkpoint! Ich behalte meine Sternchen, ja? Ist das so? Dann ist es gut, wenn das so ist. Eine Box. Ja, okay, ich behalte meine Sternchen. Habe ich hier noch keins getan? Okay, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, ob ich die Sachen behalte. Nee, ich behalte die nicht. Nur die Sterne behalte ich. Aber die Boxen, glaube selber behalte ich nicht. Okay. Get it. Ah, lass mich da hoch! Ich gehe einfach den coolen Weg. Wo sogar Sterne sind zu finden. Okay. Jetzt nach oben. Okay, hier äh, sprinte ich lieber nicht. Damit die Sprünge ein bisschen präziser sind. Oh mein Gott, ich lebe noch. Alles gut, noch, noch lebe ich. Oha, das ist richtig böse versteckt hier unten, aber ich habe es gefunden. Fast die Hälfte. Ich glaube, einer fehlt noch für die Hälfte. Okay, second try. Ich renne jetzt doch nochmal ein bisschen. Wie komme ich denn da durch? Ich was für die Sterne mit. Nein, das war falsch. Kamara, bitte. Das ist richtig knapp im Messen, ne? Ich fall runter! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Nein! Was? Dein Ernst? Ich kann auf den jumpen! Oh Mann, ich kann die ganze Okay, jetzt habe ich den Jump geschafft. Endlich. So, das ist da unten noch schnell einsammeln und dann erkunden wir uns weiterhin. Boing. Zum Beispiel müssen wir mal hier roooooooh. Oh, bevor wir es machen, erstmal hier einen einsetzen. Wir wollen ja den riesigen Christmas Tree erleuchten lassen. Die Hälfte haben wir. Da so, gibt es zwölf Stück. Zwölf Lighting Balls Und 6 haben wir. Oh, zum Glück ist hier ein Checkpoint. Oh, zum freaking Glück. Was ist denn hier oben? Ah, ich kann ja einen einsetzen. Zack. Oh, das schiebt ich wieder zurück. Das also ist nicht gut. Easy. Und hier kann wir einen einsetzen. Schön, schön, schön. Huh. Too fast for me. Okay, das ist ein bisschen verwirrend. Hier gibt es zwei Wege jetzt. Ah, noch ein Checkpoint ist hier. Noch ein Baum. Okay, aber ich will eigentlich erstmal dort hoch. Deshalb gehen wir erstmal hier hoch. Oh, nein, nein! Ich will hier beim Haus bleiben, beim kuscheligen, schluckeligen Baum. Okay. Was ist denn das? Er <lacht> ist einfach äh, eingebuddelt worden in dem Schnee. Auch nice. Oh, die sind geschenkt. Danke. 64! Juhu! Mhm. Schön, schön. Das Level ist nicht einfach. Aber echt cool. Wie habe ich das denn nicht eingesammelt? Hä? Macht ja gar keinen Sinn. Das ist nicht, den ich bekommen habe. Okay. Wir haben fast alles. Ja komm, aktivieren schon mal. Oh, Dieses Sternchen. und ganz oben gibt's nichts nur die Aussicht schön mein Schatten geht schon wieder durch. Nice da gibt es noch einen Knopf. Was? Der kann keine Collision! Nein! Ich habe glaube ich nichts glaub verloren. Ich hoffe, ich habe nichts verloren. Okay. Können wir noch einen einsetzen? Hier ist noch einer von denen. Da können wir auch direkt nochmal einen einsetzen, wenn ich es richtig hinkriege. Wahrscheinlich vom Haus springen, oder? Ja. Okay, das war, glaube ich, alles hier oben. Denke ich. Ja. Das müsste alles hier oben gewesen sein. Und da ist noch eine Boxing-Glock. Da unten auch. Da sind noch ein paar Sterne. Okay, dann weiß ich, wie ich das angehen werde. Und zwar rutschen wir runter! Boing! Boing! In dem richtigen Moment... Geht's hier irgendwo runter? Ich mach kurz runter. Bitte nicht sterben! Okay, ich leb noch. Okay? Los, ich kann mich hiermit nach ganz oben porten. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Eine Stelle gab es nämlich noch. Die war ungefähr hier irgendwo. Lass mich mal von oben gucken. Ich hab's hier oben irgendwo gesehen. Die Stelle. Hier ist sie. Hier ist die Stelle. Wie soll man denn dahin kommen überhaupt? Aha. Hier auf diesem Plattform aus. Ah, ich weiß, wo wir sind. Ah, hier habe ich was verpasst. Ein Checkpoint. Mit dem Rest. Falls es, der Rest ist. Ja, hier ist der Rest. Jetzt müssen wir nur noch die letzten beiden Einsetzorte finden. Einen habe ich da unten schon gesehen. Hier irgendwo, da oben, da. Ja, da ist noch einer. Zack. Und einer fehlt jetzt noch. Einer fehlt noch. Aber ich mag diese Level. Die gefallen mir sehr. Tatsächlich gefallen mir die sogar mehr als die Speedy-Level. So, wo kann ich die letzten einsetzen? Ganz unten vielleicht? Oh. Mist. <lacht> Hä? Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Hier, hier ist das Letzte. Auf dem Ding, hier drauf. Geschafft. Und jetzt? Ich vermute mal, jetzt sollen wir noch ganz nach oben. Das ist meine Vermutung. Also, nichts viel nach oben. Bin ich da... Beim richtigen habe ich da das richtig verstanden. Ist jetzt oben was erschienen? Oh, ja, nein! Jetzt aber. Da oben ist das Ziel erschienen. Macht Sinn, dass es hier ganz oben ist. Geschafft. Ja, cool. Sehr lange Level. Ein bisschen zu lang, wie ich finde, aber trotzdem Schön. Und das letzte Level. Geschenke sammeln. Okay, es ist alles wirklich sehr weihnachtlich gefilmt. Ja, ich bin ein bisschen schwierig dran. Oder vielleicht schaut ihr das Video auch einfach im Dezember statt. Jetzt. Im Februar, da war ich so glatt. Ja. Kann man ja machen. Okay, ich weiß nicht, was mein Objekt ist. Ich vermute mal. Oh, so ein Level ist das! Oh yeah! Oh, darauf freue ich mich jetzt! Slide Level! Yay! Woo! Das wir nach vorne gucken! Oh, das ist so ein Mischmasch! Das ist so ein Mischmasch vom, vom, vom ersten Teil! So alle Elemente, die im ersten Teil waren, einen kleinen Mischmasch-Level, das ist richtig cool. Oh, das feiere ich, kriegt so ein bisschen Flashbacks. Oh, yeah. oh Gott, die sind ein bisschen größer geworden. Habt ihr so ein bisschen zu viele Fruchtzeige gegessen oder was? Aber dafür sind die immerhin ein bisschen langsamer. Den Jump schaffe ich easy. <lacht> okay. Ich traue mich nicht auf die drauf zu springen, deshalb lasse ich es einfach. Wir haben schon fast alle Sternchen. Ist das schon vorbei gleich? Ist das hier nur ein kleines, ganz, ganz kleines, kurzes bonus -Level, oder was? Hm. Wieso kann man da wieder zurück? ich wir uns gleich mal an. Erstmal alle Sternchen snacken. Ich habe sie aus irgendeinem Grund nicht eingesammelt. Wow. fehlt mir wieder einer. Jetzt habe ich ihn. Und nochmal der Dino! Alter, dieser Unterschied, da passt jetzt gar nicht ins Spiel rein. Ja, und das war Tore. Ich weiß nicht, wofür wir das Geschenk am, am Anfang einsammeln können. Aber, bevor wir die Folge beenden hier, ist mir noch aufgefallen, dass hier überall in Dächern so Ringe sind. Und das ganze Level ist, geht noch komplett weiter eigentlich. Und äh, ja. Kann ich das hier nicht theoretisch skippen? Das ist doch komplett möglich, oder? Vielleicht noch nicht, ich weiß es nicht. So, hier am Ende, bei dem Dino, am Ziel, sind hier überall diese grünen Push-Push. Die pushen einen weg. Die push-push. Irgendwie. Gehen die aber komplett den ganzen Weg wieder zurück? Oder gibt's da vielleicht ein Bonus-Ending? Wegen dem Geschenk? Das Geschenk hat ja irgendwie gar keinen Sinn jetzt bisher gehabt. <lacht> Wie cool, das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber der Kraki hat auch so Headphones oder so. Ohrschützer. Der schwebt hier einfach. Der gönnt sich. <lacht> ja. jetzt wollen wir mal schauen, wohin uns das Ganze hier hinführt. Und ich habe jetzt einen neuen Charakter ausgewählt, damit ich nicht nochmal sterbe, weil, ja. Darauf habe ich keine Lust. Hier wäre ich zum Beispiel auch wieder gestorben. Wow. Ich glaube, das hier mit Turi ist richtig schwierig. Ich bin froh, dass ich meinen Charakter geändert habe. Wow. Wow. Wo führt uns das hin? Das findet es aber nicht zum Anfang, oder? Da. Doch? Hä? Der ganze Weg führt dann wieder ein Video zum Anfang, aber warum? Hm? Okay, falls ihr den Sinn nicht versteht, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen. Das war Tori 2. Und ja, was euch gefallen hat, ich werde vielleicht noch ein Bonusvideo machen zu diesem Charakter in beiden Spielen. Und ansonsten zeige ich euch vielleicht noch meine Highscores. Ja, das hat erstmal gewesen sein von Tori 2. Hat sehr viel Spaß gemacht. Checkt auf jeden Fall auch das erste Spiel ab, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei einem neuen random Steam Game. Bis dann!